Ich grüße euch, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und heute mal mit einem Gameboy Color-Titel. Und zwar, ihr seht es Grand Theft Auto, bzw. GTA auch gerne abgekürzt genannt. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es den Titel überhaupt für den Gameboy Boy gab. Ist natürlich sehr ambitioniert, nenne ich es mal. Also ich habe damals auf dem DOS-PC oder es ja, war glaube ich schon Windows 95 damals. Ähm, den ersten und den zweiten Teil sehr, sehr gerne gemocht, das war ja der alte 2D Teil mit der Draufsicht. Den dritten Teil hatte ich damals übersprungen, habe dann aber Vice City sehr, sehr gerne gespielt und dann habe ich auch in der Serie pausiert, bis ich mir jetzt vor, boah, ich glaube, zwei Jahren oder so GTA 5 für den PC in meinem Sale geholt habe. Schöne Spiele? Ja, äh, ich glaube, kennt jeder die Serie. Ne? Also es hat sich der gute Schulkritik gewünscht und dann habe ich ja letztes auf twitter nochmal nach neuen vorschlägen gefragt und hat der Hoodie nerd auch mit diesem titel äh, ist er angekommen wie immer verlinke ich euch beide kanäle unten könnt ihr gerne mal besuchen haben beide sehr schöne kanäle auf jeden fall so, und jetzt wollen wir mal reintauchen, also ich habe mich mit dem Spiel überhaupt nicht wirklich wie immer im Vorfeld beschäftigt, denn es soll ja immer bei mir so sein, diese retro sich serie ich beschäftige mich ja mit Absicht nicht mit dem Spiel vorher, weil es so ein bisschen dieses Gefühl, ja, rekreieren soll, ihr kennt es wahrscheinlich selber damals, ihr wart im Laden oder so, habt euch nicht großartig vorher informiert, habt ein schönes Spiel mit einer schönen Packung gesehen, Einfach gekauft, zu Hause dann reingelegt und dann war die große Enttäuschung da. Ich glaube, so einen Fehlkauf hatte, glaube ich, jeder von uns damals mindestens einmal gemacht. Und diese Serie soll halt dieses Gefühl so ein bisschen ja, wiederbeleben. Obwohl <lacht> es natürlich kein schönes Gefühl ist. Ne? So, also gucken wir mal rein. Startoption Credits. Soweit ich weiß, ist diese Portierung nicht von Rockstar direkt gemacht worden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also ist denen nur bedingt was anzulasten. Wobei es gab sogar einen zweiten Teil. Also gucken wir mal erstmal die Optionen rauen äh, Musik immer, bla bla bla. Okay, B abbrechen, A speichern. Gut, also das übliche halt. Wir starten wir mal. Ulrika, Kifloff, Divine, Katie, Baba. Travis, Troy, Mickey, Kelly und jetzt fängt es wieder an. Ich schätze mal, können wir uns einen Charakter aussuchen. Ja, Ja, hier nehmen wir mal, nehmen wir mal Travis, der sieht, der sieht gut aus. So, Liberty City, genau. Das war ja immer die große Stadt. Gangster Bang, okay. Hm. Okay. Ich schätze mal, da kommen noch Sachen freischalten oder sowas. Hm, keine Ahnung. Okay. Sieh zu, dass du Aufträge an Land ziehst, um welche zu kriegen. Nimm die Anrufe im South Park entgegen und denke dran, wenn du missbaust, bist du dran. Okay. Es <lacht> ist üblich wahrscheinlich, dass die Polizei kommt. Oh. Ja. Okay, ich spiele es natürlich jetzt hier auf dem Emulator. Das geht die Übersicht eigentlich. Aber es sieht sehr krümlich aus. Hä? Okay. Also, ich versuche es gerade mal nach oben zu drücken, um nach oben zu gehen oder nach unten, um... Hä? Wenn ich nach unten drücke, dann geht er? Ich nehme mal an, dass es rückwärts ist, weil mir das was richtig sieht. Okay, links und rechts dreh oh. Okay. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn man jetzt mit dem Steuerkreuz einfach nach links drücken würde und... Spoiler-Alarm, er wird nach links gehen, ne? Nein, sie haben das drehen. Ich glaube, das war nicht in der PC-Version, ne? Okay, ist natürlich sehr krümlich. Und wie gehe ich jetzt? Kann ich jetzt rückwärts gehen? Ich hätte gesagt, vielleicht, dass man dann nach oben geht irgendwie. Ah! Man muss die A-Taste drücken. Okay. Okay, also ich lass jetzt einfach drücken und dann kann man sich so schön im Kreis bewegen. Ja gut, also ich schätze mal der Fall würde anzeigen, wo man hin muss. Das war in der PC-Version damals glaube ich auch. Boah ey. die Musik geht mir jetzt schon auf den Keks ehrlich gesagt. Crazy Jim hat äh, im North East Park einen Wagen abgestellt. Find ihn vor den Kopf oder oh, du bist ein toter Mann. Oh. Das heißt natürlich ja, auch, dass ein Gameboy Color Spiel solche harten Töne anspricht. Richtig viel Verkehr hier, ne? <lacht> ich gehe es einfach mal hin, ne? Äh, also, bin ich mal gespannt, wie das Autofahren ist. Ja gut, also das System kann natürlich jetzt keine große Stadt simulieren, ne? Klar, aber hier ist so eine vierspurige Straße und das ist so gar nichts. Ähm, das ist dann, glaube ich, auch wirklich nur nominell GTA. Ich glaube, die Stadt ist ungefähr dieselbe, oder? Kann sein, weiß nicht. Es ist schon ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe. Oh, ist das spannendes Gameplay. Oh, jetzt muss da unten gehen. Okay, da ist die Bullerei. Ist das das Auto hier? Ja. Kann okay, da jetzt einsteigen? Hier bei einen anderen Knopf. Wo oh, ist das pinke Auto? Boah, hier verhakt man sich aber schnell. Ja, ja ich will ja rein. Schaut euch mal an, ey. hier verhakt man sich durch diese Dreherei. Ja, kann ich hier doch kein Auto fahren? Ja, ja, ich bin hier doch. Boah, ist das fummelig. Also ich versuche es mal alle, den Knöpfe irgendwie. Ja, ja, ja. Okay, gut. Hä? Hä? Ich habe Start gedrückt und dann B. Hä? Wieso kommt man denn... Äh, äh, <lacht> Ohne Vorwarnung oder so? Ich habe mich aber zu der B-Knopf das, Also zum Auto einsteigen ja offensichtlich nicht. Also ich glaube, das fällt hier eindeutig unter vermurkste Steuerung, oder? Start und p und das Spiel plötzlich ab. Normalerweise kommt doch da irgendwie so eine Warnung: wirklich abbrechen und ins Hauptmenü. Das heißt, ich, ah, ich habe den Auftrag jetzt gar nicht gelesen. Ich habe einen anderen Charakter genommen, Weiß sie gar nicht was sie machen muss. Sagt das wäre dasselbe Auftrag. Hä? Ich warte... Crazy immer finde ich im vollen Kopf. Ja, will ich doch. Hä? Also, entweder stehe ich jetzt irgendwie komplett auf dem Schlauch. Ich nehme nochmal mal Travis. Also wird gedacht, dass das eine gute Idee ist. <lacht> ich meine, klar, es ist ein ambitioniertes Projekt, das auf den Keller zu bringen. Ja, verstehe ich voll und ganz. Aber... Ja, mache ich. So. Jetzt zeigt er hier wieder so andersrum. Was hat er denn? Ja, was denn? Ich habe doch die Mission. Ach, da ist denn auch verlassen, aber. Ah. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Verlassen diesen Bildschirm verlassen ist. Und nicht das Spiel. Ja, warum funktioniert denn der Pfeil jetzt nicht mehr? Kaufen. Sich ich weiß ja noch so ungefähr, wo das ist. Ne? Woher well, dieses Rotieren, da muss man sich halt dran gewöhnen. Also, ich finde das jetzt relativ un unintuitiv. So, mein Gott. sie die Cops auf. Ach, jetzt springt der Pfeil um. Warum zeigt er denn zuerst auf die Dinger und dann. Ach, jetzt ist das ja Auto, oder? Vielleicht komme ich jetzt rein. Jaja. Ja. Okay, so. B, nein. A, nein. Vielleicht beide Knöpfe. Warum? Also, dann bleibt hier auch sehr schön in meinen Ecken hängen. Man, man sieht ja auch schön die Hitbox, sehe ich gerade. Wie komme ich da rein? Ich habe Select und A gedrückt. Dann geht er da automatisch rein. jetzt Also er steuert sich jetzt nicht so wie mit laufen. Das heißt, select gedrückt, ist er wieder ausgestiegen. Also select sollte auch jetzt nicht so wirklich. Ähm ja. Finde ich, select sollte auch nicht unbedingt ein Standardknopf sein, den man ständig bedienen muss. Und frage mich, warum Warum haben sie denn B nicht irgendwie mit solchen quasi als Aktionsknopf belegt? Ja, wie fahre ich denn jetzt? So, steige ja ich aus. So. Das ist natürlich jetzt auch mit der krümeligen Grafik immer schlecht zu sehen, wo hinten und vorne ist. So, ich bin drin. Da, wo ich mich da normalerweise ja mit dem Laufen vorwärts gegangen bin, tut nichts. Rückwärts, wo ich denn ja rückwärts gelaufen bin, auch nichts. Äh. start vielleicht, aber dann bin ich ja wieder hier, ne? Wie fahre ich denn? Ich mache mal ein kurzes Schnitt, das muss ich mal kurz recherchieren, glaube ich. So, ich habe jetzt mal geguckt, also A soll auch hier theoretisch Gas geben. Aber warum macht es das nicht? Ich verstehe es nicht. Er tut nichts? Ich verstehe es echt nicht. Und was muss ich übersehen? <lacht> oh <lacht> Jetzt tut mal da, dass ich euch nicht viel zeigen kann, aber das ist echte Verzweiflung. Wie kann man in ein GTA hier verhunzen? Also ich habe es gelesen. Steuerung ist SELECT, äh, wechselt die Waffen durch, weil es so in Ordnung ist. SELECT A steigt mein Auto ein und SELECT steigt mein Aus. Und der B-Knopf soll zum Schießen sein. Vielleicht ja, will nur fahren hier, komm. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich muss ja echt aufgeben. <lacht> es tut mir leid, aber ich, ich muss hier aufgeben. Keine Ahnung. <lacht> oh Mann, ey. Aber der Titel hat, glaube ich, zu schlecht äh, zu recht so einen schlechten Ruf. Die Grafik ist krümelig. Die Steuerung ist sehr fummelig. Die hätte man auf jeden Fall wesentlich besser machen können. Wie gesagt, es ist natürlich sehr ambitioniert, das auf den Game Boy Color zu portieren. Aber wenn man es macht, dann kann man es auch vernünftig machen. Und wie, wie fährt man? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich habe nichts vor mir, nichts hinter mir. Also ich schätze mir auch... Ähm, die Kämpfe später können sehr, sehr problematisch werden, weil die Grafik ja sehr, sehr krümelig ist. Aber naja, gut. Danke, dass ihr reingeschaltet habt diesmal. Ich bin ja echt verzweifelt diesmal. Also nach Steuerung scheitere ich echt, keine Ahnung. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.